In Memoriam Mortler. Eine Alliteration und Latein in einem Videotitel, wenn das kein viraler Hit wird? In Memoriam sagt man ja in den meisten Fällen nur, wenn eine Person verstorben ist. Marlene Mortler ist zwar nicht gestorben, aber sie wird jetzt Abgeordnete im Europaparlament, weshalb sie nicht mehr weiter Bundesdrogenbeauftragte sein kann. Weshalb wir uns noch einmal die unvergesslichsten Momente von Marlene Mortler als Drogenbeauftragte in Erinnerung rufen. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Und da steht klipp und klar drinnen, Cannabis ist eine illegale Droge. Ähm, Cannabis ist ja oder gilt in allen Mitgliedstaaten Europas als illegal. Wird Deutschland von der portugiesischen Erfahrung profitieren wollen? Äh, welche portugiesische Fahnen, meinst du jetzt äh, Fußball oder was? Nee, äh, Portugal hat doch die Drogen entkriminalisiert. Und ich kann nirgends irgendwelche Mehrheiten für eine Öffnung in Richtung Legalisierung erkennen. Es ist eine absolute Einzelmeinung. Ich denke, dass es weniger Befürworter gibt, als sie glauben. Es sind immer wieder die gleichen, die das fordern. Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier Ja gesagt hat. Und, ähm, wenn ich nicht weiß, was drin ist, dann äh, kann ich das auch nicht konsumieren. Wie kann man den Leuten zum Beispiel einen verantwortungsvollen Cannabis-Rausch beibringen? Ich meine ich aber jetzt nicht ernst, oder? Oh shit, der letzte Clip hat da nicht hingehört. Vergesst den ganz schnell wieder. Dass Marlene Mordler komplett inkompetent war, weiß spätestens nach Rezos Video zur CDU jeder. Wo wir gerade schon dabei sind, zu würdigen, welche grandiosen Leistungen Marlene Mordler in ihren fünf Jahren als Bundesdrogenbeauftragte erbracht hat, wollte ich noch ein letztes Mal ihre jüngsten Aussagen zum Thema Drogen analysieren. Aber, wie es scheint, hat sie ihren Job als Drogenbeauftragte aufgehört, während sie noch den Job hatte. Denn, wenn man sich mal so versucht zu erkunden, was sie in den letzten. was sie in letzter Zeit trieb, liest man nur Dinge wie. Mordler will Gebäude sanieren, Mordler besucht Kinderhaus, Marlene Mordler Kinoabend. Aber auch bei ihren drogenpolitischen Aussagen fand ich da nichts zu beanstanden. Einer der jüngsten Artikel geht darum, dass sie findet, dass in Bayern zu repressiv mit Heroinsüchtigen umgegangen wird, was eigentlich nur lobenswert ist. Vielleicht wird die Mordler ja jetzt ins EU-Parlament geschickt, weil sie gerade dabei war, woke in Sachen Drogenpolitik zu werden. Viele stellen Mortler ja dar, als wäre sie das ultimative vom Pharmakonzern gezüchtete Böse. Ich glaube, dass Marlene Mortler wie die meisten Menschen eigentlich immer gute Absichten hatte, aber wenn man wie sie so konservativ auf dem Land erzogen wurde, wird einem halt so ein bestimmtes Closed-Minded-Weltbild eingetrichtert, dass man nur schwer loswerden kann. Aber in Sachen Drogenpolitik sprechen die Fakten eben so krass gegen die klassische konservative Haltung, dass da selbst die konservativsten Menschen skeptisch ihre eigenen Haltung gegenüber werden könnten. Ich glaube nicht, dass die Marlene Mortler vor fünf Jahren, die noch nie was von Portugals Drogenpolitik gehört hat, jemals Dinge gesagt hätte wie, dass in Bayern zu repressiv mit Süchtigen umgegangen wird oder dass man BTMG-Delikte zu einer Ordnungswidrigkeit herunterstufen sollte. Besonders, weil sie damit krass gegen den Konsens ihrer eigenen Partei geht. Weil der Posten der Drogenbeauftragten jetzt frei wird, möchte ich mich hiermit offiziell als Bundesdrogenbeauftragte bewerben. Ich könnte jetzt sagen, dass ich dafür qualifiziert bin, weil ich mich aufgrund dieses Kanals schon verdammt viel mit dem Thema Drogen befassen musste und dass ich sogar vom ersten Kuchenkabinett als Drogenbeauftragte vorgeschlagen wurde. Aber wie man in der Vergangenheit sehen konnte, ist das nicht die Art von Qualifizierung, die die Regierung sucht. Also hier 10 Fakten über mich, die mir den Job als Drogenbeauftragte sichern sollten. Nummer 1, ich habe mal mit 14 herausgefunden, wie man Geld am Bankautomaten abhebt. Ohne dass es einem abgebucht wird das ist nicht mal ein joke oder so ich habe das dann damals total stolz meiner mutter erzählt und die hat dann direkt bei der bank angerufen und das denen gepetzt und die haben dann diese lücke durch ein software update behoben Hashtag, wenn deine eigene mutter auf 31er macht nummer zwei ich liebe den für viele ekelhaften brotaufstrich Marmite. es gibt phasen an denen ich jeden Tag mehrere Brote damit esse. Nummer 3, mein erster youtube account wurde bereits am 21.03.2006 gegründet, das überbietet keiner. Viertens, wie Marlene Mortler bin ich auf dem Land aufgewachsen. Fünftens, als Kind habe ich einfach mal einem Auto, das vorbeigefahren ist, den Mittelfinger gezeigt, nur um zu schauen, was passiert. Sechstens, ich wiege meist an die 75 Kilo und bin 1,84 groß. Diese Größe ist scheinbar groß genug, dass die mitunter häufigste Reaktion, die von Zuschauern, die mich in der Öffentlichkeit erkennen, ein Staunen über meine Größe ist. Siebtens, auf meinem Gimmi habe ich fast jedes Jahr beim Literaturwettbewerb gewonnen. PS, wer von euch ging auch auf das Gymnasium Grafing? Achtens, ich habe den 11. Schülergrad im Kampfsport Bing Chung. Das ist kurz vor dem Meistergrad. Meine letzte Unterrichtsstunde ist aber so lange her, dass ich nur die Kiffer unter euch verprügeln könnte. Neuntens, ich stotter ungefähr genauso viel wie Marlene Mortler, Rezo und Elon Musk. Zehntens... <lacht> Liebe Regierung, ich hoffe, diese 10 Fakten reichen aus, um mich als Bundesdrogenbeauftragte zu qualifizieren. Marlene Mortler, wir danken dir, dass du uns regelmäßig zum Lachen und Weinen gebracht hast. Meist gleichzeitig. Und sind uns sicher, dass die Regierung ihr Bestes geben wird, jemanden zu finden, der deinem Maß an Kompetenz gleichkommen wird. Ich liebe dich. Fast so sehr wie den Unterstützer dieses Videos... Black Leaf, die seit diesem Video vornehmste Baummarke bon der Welt. Abonniert diesen Kabal und gebt dem Video 5 Sterne.